Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute möchte ich ein Video bringen. Ich habe nur den Einspieler vergessen, darum mache ich das jetzt noch. Äh, mal wieder was mit Harz und zwar ein kleines Experiment. Das heißt mit transparenten Farben und Alkohol inks Dazu möchte ich auch gleichzeitig noch diesen Effektblaster mal ausprobieren. Ähm, ja mir schauen wie es wird es wird ein bisschen blumenartig kann ich euch jetzt schon sagen aber ich denke mal ist gar nicht so schlecht geworden dann lasst uns starten und bleibt gesund So, das Bord ist 30 auf 30 cm, also Gesso, malplatte ich habe hier weiß, deckend, und habe jetzt hier noch, und zwar, jetzt muss ich schauen, transparent pink, Rotviolett. das ist sonnengelb und türkis, das so weg, das sind transparente Farben, ihr seht vielleicht auch ein bisschen okay oh, mein weiß <lacht> etwas umgekippt weil ich möchte ja noch etwas ausprobieren und zwar mit diesen alkohol inks darum auch transparent ah, komm her geh auf Ihr seht hier, ich habe hier noch einiges an Alkohol-Inks und mir ist das letztes Mal schon aufgefallen, dass es gute Effekte gibt und darum möchte ich das jetzt nochmal ausprobieren. Jetzt suche ich nur und zwar dieser Effektblaster. ich versuche jetzt einfach mal, ob das bei transparenten Farben auch funktioniert. Ich habe keine Ahnung, habe es noch nicht probiert, das testen wir jetzt. Und da kommt einer. Du, du du du du Oh mein Gott, jetzt kommt es. Eins, zwei. Ich mal so also überall einen Tropfen rein. Mehr wie schief gehen kann es nicht. Wir schauen, wie das auch mit dem Zusammenspiel dann wirkt, mit den Alkoholings etwas umrühren. So, wenn ich jetzt mal weiß als Grundschicht, einmal hier, einmal hier. Das scheint schon gut zu wirken. wir hier noch hm. ich lass mal ein bisschen übrig weil jetzt versuchen wir das mal zu schwenken Wenn wir das so auseinanderziehen. Fällt mir noch nicht so ganz. Mir ist hier zu wenig. Jetzt probiere ich was mit dem Föhn. Haben das ganz schön dreckig gemacht, wenn man so sieht. Gut, und jetzt teste ich mal mit den Alkoholings. Topf die einfach noch mal rein. Was passt noch dazu? Raspberry. Schöne Farbe. Oh ja, komm. Chrism, ganz dunkles. Black. Komm mal ins Extrem. Warte mal, ich habe hier irgendwo noch Gold. Nee, Kupfer. Kupfer können wir auch machen. Dieses legt sich anders. Okay. So, habe ich hier noch ein bisschen Alkohol, Alkohol 99,9 Prozent. Spaß muss sein. Irgendwo hat ich noch Gold, wenn ich mich nicht täusche. Sunshine Yellow. Mach mich nicht schwach. Ich finde nicht. Die geht schwer auf. Ups. Aber nicht schlimm. Where is my gold? Okay Leute, ich finde es gold cool nicht. ohne so Gold, egal. Alles wieder rein. Ich verpuste, jetzt mal was passiert. nicht so schön, aber es gibt schöne Zellen. Jetzt versuchen wir das einfach mal laufen zu lassen. Und zwar jetzt extrem laufen lassen. Come on. Also ich lasse es quasi wie im Acryl gießen laufen. Und ich habe hier kurz noch ein bisschen Weiß. damit man diesem noch ein bisschen helfen kann. Wie gesagt, nicht so auskratzen. So läuft es doch schon viel besser. Ja, ich glaube, da ist etwas zu wenig Farbe. Ich wollte jetzt das Bild aber nicht mehr verändern, großartig. etwas zu wenig Harz. Dann füllen wir es einfach ein bisschen auf. so tragisch so, und jetzt schauen wir, dass wir einfach diese Kante noch zubekommen etwas schwierig nicht ganz, ich brauche noch ein bisschen Material, vor allem das Gelb ist ziemlich verschwommen, Ich nicht, muss die Handschuhe ausziehen, da mir das, sonst die ganzen Farben verklebt. Ich kleck's jetzt einfach mal ein bisschen. Ein bisschen Alkohol. Also diese kreisrunden Punkte, ja, auch nicht schlecht, aber mir gefällt es nicht so. Wobei so, langsam, ich denke mal, die Bearbeitungszeit. Soll. Der ist zu stark. Der Alkohol drin. irgendwie cool kommt ja gut war ein Versuch da haben wir ein bisschen Kupfer noch drin sagen wir schauen mal wie es getrocknet aussieht etwas chaotisch auch von ersten versuch denke mal der kammer wenn es gut abtrocknet durch den muss ich auch sagen durch den alkohol was ich rein habe da hat es noch ein punkte wir schauen ich zeige es dann gelobt, nicht? Okay, ich zeige es am besten nochmal von daheim. bin ich mal gespannt. So, Freunde, jetzt mal von daheim. Es gibt schon schöne Strukturen. Ist natürlich ausbaufähig, wie so blumenartig. Da kommt es ein bisschen dreckig rüber. Ja, mir geht es etwas darum, ob es funktioniert oder nicht, oder wie immer. Was man hier vielleicht sehen kann, wenn man es spiegeln sieht, hier hat es so ein paar. Ich glaube da habe halt zu heiß gemacht, so Bläschen. Okay, wir schauen, wenn es getrocknet ist. wir bis gleich. So Freunde, das Experiment mit den Alkohol-Inks. ist jetzt auch schön getrocknet. Die Ränder sind gut abgegangen. Es sieht natürlich, ich sage jetzt mal, von Weitem blumenhaft aus, schön. Es ist noch ausbaufähig, aber es hat eine schöne Schicht gegeben, es funktioniert also mit alkohol -Inks. und ich denke mal mit Kreativität und Ideen kann man dann doch noch einiges machen. Ich denke das passt. Ja, kein Meisterwerk. Wobei ich immer sage, von Weitem her sieht es doch schön blumenartig aus. Es war, wie gesagt, nur zum Testen, wie es mit Alkohol funktioniert, mit den Alkoholings. Aber man kann das mit dem Harz machen. Gut. Ja, dann war es das schon wieder. Ich hoffe, euch hat es was gebracht. Für neue Ideen, Inspirationen. Und wenn es euch gefallen hat, Gerne Daumen hoch, lasst ein Abo da und drückt auch die Glocke, dann bekommt ihr wirklich jedes Video von mir und verpasst nichts mehr, wenn ihr mir folgen möchtet. Also, dann wünsche ich euch was, bis zum nächsten Mal. Tschüss.